unsere letzte Station. Wir befinden uns jetzt vor dem Auditorium, oder dem alten Auditorium. Das Auditorium beherbergt die Kunstsammlung der Universität und auch einzelne alte Hörsäle. Das heißt, ihr könntet unter Umständen auch in den Genuss kommen, hier im Auditorium Vorlesungen zu haben. Die Kunstsammlung ist für alle Studierende kostenlos und kann sich während der Öffnungszeiten jederzeit angeschaut werden. Damit beenden wir unsere Stadtführung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß dabei, euch das anzuschauen. Und ähm, wir freuen uns sehr darauf, euch in ein paar Monaten auch persönlich kennenzulernen. Bis dahin!